Willkommen Leute, mein Name ist Theon und ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Wir sitzen jetzt gerade im Minecraft-Menü und ich würde sagen, wir spielen mal eine Single. Ich meine natürlich, wir erstellen in einer Welt. Äh, wie nennen wir sie, nennen wir sie YouTube. Und wir gehen in Creative. So Leute, da sind wir jetzt schon in einer Welt. Äh. Ähm. Ähm. Hilfe. Okay, Leute, ich glaube, ihr habt das Prinzip des Videos verstanden. Minecraft, aber jeder Sound ist komplett übersteuert und komplett laut. Ich würde mal sagen, wir machen mal ein bisschen Musik hier an. Weil ich glaube, es ist ja wichtig, wenn wir ein bisschen Musik hier drin haben im Spiel. Nicht wahr, Leute? Und deswegen, ne? Machen wir einfach mal Musik an. Und gucken uns mal vielleicht noch ein paar Sounds an. Wie ist jetzt denn hier, wenn ich... <lacht> warte mal, warte mal, warte mal, Leute. <lacht> Nein. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Nochmal hier Notch Apple. Kann man den einfach so essen? Nee, kann man nicht. Dafür muss ich kurz in Game Out nur gehen. <lacht> Wir bringen uns einfach mal kurz um und wenn wir sterben, sehen wir uns in einer Runde Skywars. Okay Leute, <lacht> dann würde ich sagen wir gehen in eine Runde Skywars. Und so, übrigens die Notenblöcke an Leute. Okay, Leute, dann versuchen wir jetzt hier nochmal runter. Oh, Scheiße. Aber oh, wir haben aber einen Enderpad. Das heißt, wir können uns saven. Aber wir gehen mal kurz runter. Guck äh, mal in die andere Chest. Oh, no, no. Oh, nein, ich hatte ja noch einen. Ich da. sagen, eine Einkiste. Gehen wir uns mal kurz. War die hier drin? Ja. Hilfe, okay, Leute. Dann würde ich sagen, grafen uns eine Chestplate. Und jetzt wird rasiert, meine Damen und Herren. Hoffentlich. <lacht> ich will keinen Fall damit mehr bekommen, Alter, das ist ja schlimm. Okay, da hinten ist schon der erste Gegner. Okay, Leute, lass sie mal kommen. Ein Glück sind Robschläge ja gar nicht laut. runter, runter. Ja, nice. Ich habe kein Essen. Okay Leute, ich hab eine Perle. Ich habe noch eine Pelle bekommen. Hier oben hat er, unten hat er niemand gelootet. Okay Leute, wir sind vor dir, wir sind vor dir, wir sind vor dir Leute. Oh nein, nein, das wird laut Junge. Ah. Okay, tschüss Bro. Komm her, Den hol ich hole ihn mir, Den hol ich hole ihn mir. Ja, wir haben einen Kill. Oh mein Gott Leute, warte mal was? Wo ist der letzte? Da vorne. Und der hat nichts. Ach Bro. Oh no. Oh. Danke fürs mit Ja, mit ihm? Komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, Geil! Nein, er hat noch gerettet. Oh nein! es war so dumm von mir! Komm, haben wir ihn? Als ob. Komm, haben wir ihn jetzt. Alter, als ob. Ja. Ja. <lacht> Geil, wir haben die Runde gewonnen. Nice. Nice. Nice. Nice. Nice. Nice. Nice. Nice. nice. Als ob. So, Leute. Dann bedanke ich mich bei der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja. Lasst einen leckeren Like da, kommentiert das Video und abonniert, damit ihr es verpasst. Schaut auf meinem Community-Discord vorbei und schaut auf meinen Social Medias vorbei. Alles in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr weiter solche komischen Videos sehen wollt, dann sagt es mir in den Kommentaren. Das war's von mir und ich sage Ciao.